Ja, hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute kommt mal ein aktuelles Video aus Hamburg. Ähm, ist ja Hochwasser, Sturmflut und so weiter. Und ähm, Ich werde jetzt gleich mal, ich gucke gerade auf die Uhr, kurz nach 2 Uhr und um halb ist äh, der Höchststand, glaube ich, angesagt. Gut, gestern war schon oder heute Nacht der Höchstpegel erreicht. Und na, ich fahre jetzt da mal runter und schaue mir das mal an. Also ein bisschen Katastrophenberichtserstattung. Naja, mit dabei ist heute mein äh, Radar. Ich habe hier so ein Radar von Garmin gekauft, da kann ich immer sehen, was hinter mir so los ist. Ich wollte erst einen Rückspiegel kaufen, der hat ja nicht gepasst, habe wieder umgetauscht, zurückgebracht und habe mir jetzt dieses Garmin bestellt und lass mir das dann auf dem Handy anzeigen. Ob ich es letztendlich brauche, weiß ich nicht, ich werde es einfach mal testen, ich bin ja so ein bisschen Technik-Nerd. Okay, dann fahren wir mal los. Sieht gar nicht mal so wild aus, wie ich vermutet hatte durch den Sturm. Mal schauen. Oh, ich hab da oben hat sie die Plane ganz schön verrissen. Ja, gerade hat mich fast ein Taxi wieder übersehen. In der Stadt zu ja, Ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt einiges los ist, dass viele sich das mal angucken. Wobei der Fischmarkt ja, ich glaube ein, zwei Mal im Jahr ist er auch immer überflutet. Ups, das ist jemand umgefallen. Das ist ja hier das Heiligen Geistfeld. Die haben Corona hier genutzt, um komplett den Belach hier einmal auszuwechseln. Das hätte sonst ein bisschen länger gedauert. Ja, und hinter mir hat das stadion, was ist Pauli. stadion heißt das. Ja, hier kann man Windsurfen. Sehr fette Poller aufgebaut. Ah, Fahrradstadt Hamburg hier. Hier hört einfach mal der Radweg auf, was ist das? Ah, schön blinky blinky hier. Damit's Wache. Kein Auto hinter mir, das entspannt schon, wenn man das weiß. Ja, hier ist die große Freiheit. Oh, hier geht es weiter mit Radweg. Muss aber links abbiegen. Okay, indirektes Abbiegen. Ja, Fahrradstund Hamburg. Ja, wie schon befürchtet, ich bin, 50, bin nicht der Einzige hier. Der ist gut abgesoffen hier. Ja. ja, jetzt haben wir eine neue Attraktion hier. Cool. Ja, hier haben sie doch einige Autos aus dem Wasser gezogen. Ist ein bisschen unverständlich, dass die Leute das nicht vorher wussten. Ja, der Fischmarkt ist darauf ausgelegt, dass er beflutet werden kann. Hat auch keine Fluttore im Gegensatz zu den Häusern hier in der Umgebung. Ich hätte gerade schon überlegt, mit dem Fahrrad reinzufahren, aber ich lasse es lieber. Das ist ein Reibwerk, ne? Oh, jetzt weht doch ein Wind hier. Hai, ja, sind doch Läden. Also das sind die sogenannten Docklands. Das äh, ist ein Gebäude von Terrani, Architekt Terrani. Ja, hier sind keine weiteren Auffälligkeiten. Der Anleger ist ja hier schwimmend gleich das Ding ich mal Richtung Museumshafen weiter, wir können. Schön ausgeschildert hier mit Fahrradstraße, aber da geht es nicht weiter. Ich dachte nach zwei Jahren sei das mal fertig, aber die sanieren wohl die Keimer oder immer noch. Ja, scheinbar gar nicht so schlimm hier. Ja, ich werde jetzt langsam wieder nach Hause fahren und das Video schneiden. Ich hoffe, dass ich es heute noch online bin. Ja, eine halbe Stunde später ist der Spuk hier auch schon wieder vorbei. Ah, hier sind die Fluttore dicht. Aber dahinter ist kein Wasser. So hoch kam das Wasser nicht hier. Ah, jetzt hat doch ein Baum umgerissen hier. Ja, das ist direkt an der Reeperbahn. Hier da hinten ist die Reeperbahn. Klasse in der Stadt, der hier schneller über die Kreuzung als jedes Auto. Noch lange bevor überhaupt da ist. Der ist schon angezeigt. Ich fahre jetzt wieder nach Hause und schneide schnell das Video. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.